Jo Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch einen Stimmverzerrer und zwar, der nennt sich Clonefish Changer. Das ist ein ziemlich cooler Stimmverzerrer meiner Meinung. Ich hatte viele Stimmverzerrer drauf, aber ich fand, der hat mir am besten gefallen. Und ich werde euch zeigen, was ihr alles mit dem machen könnt und wie gut er eigentlich ist. So gesagt. Als erstes gibt ihr einen Clone. Ja, wir können es zusammenschreiben. Hm. Clone-Fish. Ihr seht schon. clone fish <lacht> schon, one -Changer. Da klickt einmal drauf. Kommt dann. Klickt dann auf, auf die erste Seite. Dann seid ihr schon beim Download. Ich werde euch jetzt auch das Ganze alles in die Videobeschreibung packen. Ob ihr nicht lange rumsuchen müsst, dann müsst ihr nur das Video auf dem PC anklicken und dann in die Videobeschreibung gehen. So. Dann gehen wir einmal auf Download. Und dann könnt ihr euch das hier runterladen. Download 64 Bit. Wer äh, ein 32 äh, 30 Bit äh, Betriebssystem hat, nimmt sich bitte das 32. Ähm, das könnt ihr ganz einfach nachgucken, was ihr für ein Betriebssystem habt, indem ihr eingebt System. Ja, so, jetzt seid ihr im Systemfenster angelangt. Klickt auf System, dann nochmal auf System und hier könnt ihr dann sehen, wo ist es? Hier 64 Bit Betriebssystem genau hier ähm, wenn bei euch 32 steht wie gesagt ladet euch die 32 Bit hier ist sie 32 und wir nehmen die 64 weil ich habe das schon gemacht aber wir nehmen die 64 Bit weil mein Computer hat 64 Bit so. wenn der Download fertig ist und alles installiert ist dann erscheint wenn er in, in, beim Download kommt so ein Fenster und dann steht da so ist schon Standard eingestellt dass äh, ein Pop-up auf den Desktop erscheinen soll so, jetzt könnt ihr hier raufklicken, es bildet einfach nur einmal kurz und dann könnt ihr hier raufklicken, dann macht ihr da einfach einen Rechtsklick und könnt ihr auf Ändern, Voice Changer. Er ist jetzt aktiviert, aber ich habe den Effekt geklärt. Wenn ich jetzt, äh, ich mache mal ganz, äh, ich, geh <lacht> <lacht> ich, mal ich gehe alle Stimmen einmal durch. Hier, 1, 2, 3. Test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Test. Test. Jetzt sieht man wie so ein Video mit voller Leiter. Baby Kids. Wir haben eine Radiosprecherfunktion. Das hört sich so scheiße an. Aber die Roboterfunktion finde ich schon wieder besser. Haben wir. Also meine persönliche Einschätzung ist der Casterfish am besten. Ich habe so eine tiefe Stimmung. Warte ich auch gar nicht auf den? Hört ich dann gleich an wie so ein Schiffmann, Alter. Ähm... Ja. Ihr könnt auch eine Spiele freuen. Und für die ja... Ich kann einschätzen, was Sie wollen. Meine Meinung ist der Casterfish. Perfekt. Und das ist eigentlich ein richtig cooles Programm. Und hier bei diesem schönen Voice Changer kannst du eben mit den Kasten... Aber der ähm, war mir dann irgendwie so gleich da und den fand ich dann auch am besten irgendwie. Ja, Den wollte ich euch einfach nur mal empfehlen. Hier unten, als wenn ihr in der Höhle hinzufügen könnt. Ich spiele den Effekt mal. Achso, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Wenn ihr das nicht mehr wollt und ihr im Game seid, Leute pranken wollt oder was auch immer, ihr müsst aufpassen, auf Teamspeak werdet ihr gebannt bei manchen Servern. Aber in Fortnite mag ganz schnell eure Kumpels trauen oder so. Und dann könnt ihr einfach. Ach, Also, für die es jetzt nicht verstanden hat, weil die Stimme ist jetzt nicht so ganz verständlich. Ihr könnt ja so sein, als wenn ihr Hacker seid oder wa was auch immer. Ähm, hier könnt ihr könnt noch die Lautstärke So, sie so ist sensitiv vom Mikrofon. Also, dann, wenn ihr das nicht mehr wollt, klickt ihr auf... Dann ist das weg, dann habt ihr normale Stimme wieder. So. Also, nicht vergessen, ihr müsst immer hier hoch. Dann Rechtsklick und dann ändern. Äh, wenn hier steht... Als, äh, als erstes würde es nicht funktionieren. Ihr denkt so, was? Mann, ich habe mich so gefreut. Habe ich bei mir auch. Mein Stimmverzerrer ging einfach nicht. Ich habe hier rumgeforscht nochmal so ein bisschen. Habe hier überall rumgeklickt, was man so machen kann. Aber es lag... Also, ihr müsst auch unbedingt höhere Mikrofon, damit ihr eure Stimme selber hört. Weil das finde ich schon mal geil. Weil wenn ihr euch nicht selber hört, hört sich das irgendwie so... Naja, man weiß nicht, wie man ist jetzt. Ne? Auf jeden Fall würde ich das anmachen. Dann hier das auch noch anklicken. Habt ihr die beiden Sachen aktiviert, dann hört ihr euch selber und so. Dann könnt ihr auch wissen, wie ihr euch anhört. Dann, wenn da wenn steht, äh, wir haben den jetzt mal deaktiviert. Ihr steht hier, äh, das war so ein bisschen verwirrend, weil ich dachte, wenn er aktiviert ist, dann muss ich hier raufklicken, dann ist er deaktiviert. Aber nein, wenn du hier auf deaktivierst, äh, raufklickst, ist er aktiviert. Jetzt kannst du auf Ändern, Voice Changer drücken. Und jetzt... Wenn ihr aber jetzt... So, das deaktiv geht dann hat sich bei mir am anfang geht dann hier rauf macht eure stimme und ihr wundert euch warum kommt jetzt nicht meine verzerrte stimme okay dann geht es eben nicht dann habe ich es noch mal deinstalliert aber leute ihr müsst einfach nur auf deaktivieren. das wird am ähm, Anfang, anfangen wenn man es installiert hat wird da garantiert das stehen das sage ich euch schon mal okay. und dann so, ja, das war es dann eigentlich mit diesem kleinen Tutorial, mein Stimmverzerrer, den ich euch einfach mal vorstellen wollte. Und dann bis zum nächsten Video und ciao.